Guten Abend aus Shanghai. Wir melden uns nach Tag 6 der Automesse, heute aus unserem Hotel. Von hier aus sind es circa 20 Minuten Fußweg bis zum Messegelände. Wir hatten heute einige wichtige geladene Gäste am Messestand, so auch die nächsten Tage. Ansonsten haben wir uns unter anderem mit dem wasserstoffangetriebenen Fahrzeug der Firma Toyota beschäftigt. Wir melden uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.